Na hallo alle miteinander, lange gab es nichts zu hören von mir, ne? hm. aber ich habe ja einigen von euch schon geschrieben, je länger es da nichts zu hören gibt, umso heftiger wird es dann. Ja, und das ist es geworden, also Anfang des Jahres ging es echt los mit dem Strudel, mit dem Zentrum des Strudels, ich bin eigentlich nur noch am reagieren seitdem und ja... Allein, was im letzten Monat passiert ist, dass <lacht> Was gibt es da für ein Sprichwort dafür? Mir fällt jetzt gar keins ein. Der Rosé wollte ja hierher kommen, oder besser gesagt, ist hierher geholt worden. Äh, die Story von Rosés Wassermoped geistert ja jetzt immer noch durchs Internet, auch acht Jahre nachdem er es gebaut hat. 2009 hat er es, glaube ich, gebaut. Ähm, wollte dafür studieren, und Ende vom Lied war gewesen, dass das Moped jetzt weg ist und er kein Studium bekommen hat. Was vielleicht auch gar nicht mal so schlecht gewesen ist, weil was José in den folgenden acht Jahren dann rausgefunden hat, was so jetzt noch nicht im Internet steht, boah, das hat er uns dann erklärt, als er hergekommen ist. Ja, ursprünglich äh, wurde ja gedacht, dass dieser Cosa da auf Wasserbetrieb umgerüstet werden kann, aber... Der Elektrik ist in den letzten Jahren der Rosé mehr zugetan gewesen und hat da extrem große Fortschritte gemacht. Also im Verhältnis zu mir jetzt. Ne? Ich weiß nicht, ob das da in Paraguay gang und gäbe ist, aber so wie er gemeint hat, äh, gibt es da auch nicht so viele Leute, die sich mit den Themen beschäftigen. Und ja, ich habe mich jedenfalls riesig gefreut, dass Rosé den Weg hierher gefunden hat. Ich sage auch nochmal ganz, ganz großes Danke an die Menschen, die es möglich gemacht haben, dass José hierher kommen konnte. Und was wir jetzt daraus machen, das liegt jetzt, glaube ich, an uns. Aber damit ihr er erstmal einen kleinen Überblick bekommt, was da so alles passiert ist in der ganzen Zwischenzeit, hier jetzt mal eine kurze Zusammenfassung. Wie immer. Mit einer einzigen Infrarot-LED. Haha. <lacht> also immer. Boah. Äh? Ja, ja bei 3,2 waren wir gewesen. Und dabei zieht die, ich glaube, die LED, die ist bei. Bei wie viel Volt? Bei 1,8 Volt. 1,8 Volt ist... Ja, hahaha. Das bringt es auf ganze 3 Volt. Ist du ja noch mehr Ist sehr heftig. Nur diese eine LED. Eine da muss ich esse noch mal das ist nur eine. Eine LED von der Fernbedienung. Boah. Na ja, gut, dann macht das mit dem Fernsehen weltweit, dass die alle Fernsehen kriegen. Mussten mit den fernbedienungen auch wieder Sinn. <lacht> Heftig. Jetzt müsste man, jetzt müsste man so einen Telephon. Ne? Ja. Ja. Solo con uno, ¿viste cómo Eso es Also drei Stück haben wir da, glaube ich. Drei von den Dioden haben wir. Kriegt man drei zusammen im Kriegt man die denn in der kürzester Zeit irgendwo her? In einem voll. Hey, ja. Ich schon. Also, drei Kinder auch. hier. Ja, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Na, <lacht> Jetzt haben wir eine ganz verrückte Idee. Der Jossi jedenfalls. Dann probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Jetzt nehmen wir Infrarot-LEDs und hängen die auf ein Solarpanel drauf. Okay. Ja, jawohl. Eine LED, nur LED. Und schon mal. Und wie viele Milliampere sind das jetzt? Naja, im Verhältnis sind es ungefähr genauso viel Milliampere, das wie wenn man das Panel jetzt direkt hier in diese 36 Watt LEDs, was da mhm. von oben kommt, halten würde. Casi 5 Da kann man auch ganz schön weit weggehen mit der LED. Das ist ja cool. Also nicht unbedingt, wenn es am nächsten dran ist, na klar, der Kegel muss ja passen. dass so viel wie möglich ausgeleuchtet wird. Oh, wir bauen jetzt diesen Infrarot-LED-Scheinwerfer zusammen. Ja, da haben wir geguckt, wie es eichelt aus. Also das Wasserstoffzeugs hat den Rosé dann eher peripher tangiert. So hatte ich jedenfalls den Eindruck. und ähm, das mit den Solarpanels war nur der Anfang gewesen. Na gut, okay, Leerlaufspannung bei einem Solarpanel irgendwie mit normalen Lichtquellen zu erreichen ist ja kein Ding. Die Ampere ist dann interessant und wie viel Energie dann praktisch in die Batterie dann reingeht, die dann geladen wird. Und ja, das haben wir uns auch mit auf die Fahnen geschrieben. So erstmal ganz nebenbei. Ne? Wie gesagt, als erstes haben immer noch die Wassermotoren Vorrang gehabt. Mögen die Spiele beginnen. Mögen die Spiele das ist Also, los geht's! Joi. In Paraguay gibt es im Grunde die Indianersprache noch. Ja. Und die ist, sagen wir mal, mit dem Spanischen. Und teilweise manchmal in Verbindung sagt er, auf dem Land wird es was auch gesprochen in die Indianer. Und da heißt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, wie geht es dir im Spanischen kommst, das? Wie heißt das ist in Indien. Wie mal, da in Indien. Shaba. Shaba. Also in Indien heißt, wie geht es dir? Bahay Shaba. Und in Spanisch, es das. Also, und das Lustige war, ja. da hat er hat uns erzählt mit dem Fußball. Also ein Fußball heißt, kann man sagen, mal Fußball? Pelota. Ja. ja. Vaca pipo po. Vaca biebobo. Vaca Wie heißt? Vaca heißt Kur. Cool. Bibo heißt out und Bobo heißt springt. Also, springen die Kuh out heißt Fußball. Ah, so viel zur wörtlichen Übersetzung in manchwerter Bücher. <lacht> ja, und wenn wir Fußball spielen, Yahuga <lacht> Baka Bibo Bubo. Ein paar Stängel stehen ja wieder vom Wald her. unterwegs im Kaninchenbau. Das ist Stupsi. Hm? Hallo Stupsi. Und wie der Kollege heißt, das weiß ich jetzt gar nicht. Klinge mehr Schweinchen. Quietschi, Quietschi, Quietschi und Stupsi. Aha. Es geht aber jetzt nicht ab sich um den Mund, oder willst du den denn jetzt haben? Ja, wie zu erwarten wird es halt ganz so einfach. Der direkte Weg ist es halt nicht. Geht immer ein bisschen hoch und runter. Jetzt ist es so, dass kein Einspritzermotor hier ist. Nur Vergasermotoren. Die könnte man zwar irgendwie umrüsten, dass, es, dass sie nur noch die Hälfte bräuchten, aber den Jungs schwebt irgendwie eine Adapterplatte vor, was man auf alle Motoren dann drauf machen kann. Das bereden sie gerade und dafür bräuchte man einen Einspritzer irgendwie. Ja, ich hoffe, das habe ich jetzt so richtig erklärt. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir im Schuppen. Jetzt werden die ersten Reparaturen dran gemacht, dass man erst einen ersten Propel aufmachen können, dass wir wissen, wie viel das in einer Stunde normal an Benzin verbraucht. Die Flamme ist eigentlich schon fast nein. Ja. Ein Ja, doch, jetzt Das brennt. brennt. es. brennt. Es es präsent. Präsent. Es brennt. Ja. ist ist Mal. ist es Okay, ja. ist Es Das ist mein, ist es ist ja, es ja, Das Es ja. Der Probelauf war dann nicht erfolgreich gewesen. Mit den Vergasermotoren muss man dann höchstwahrscheinlich noch eine Erwärmung von dem Gemisch mit ranbauen, mit irgendeiner Glühkerze oder sowas. Das wäre dann zu viel Aufwand gewesen. Ja. ja, Also mit Einspritzermotoren geht das irgendwie angeblich viel besser. Ja. Und mit den Vergasermotoren ja, eher schlecht als recht. Er ist dann zwar gelaufen mit einem Mischungsverhältnis von, ich glaube, 20% Wasser und 80% Ethanol, aber etwas unrund und für Notstromaggregate ist das halt nicht gerade von Vorteil, wenn die unrund laufen. Ja, aber das war ja nicht das Einzige, was wir da so gemacht haben. José hat uns dann hier dieses Foto gezeigt von seiner umgebauten Solaranlage und seinen LEDs zu Hause. Und ja, dann sind wir auf die Suche nach den richtigen Infrarot-LEDs erstmal gegangen. Du gehst ja im Puls so? Nein, nein, nein. Differente Summanden. Aber guck mal, hier ist kein Puls, ne? Ah, sie ist schneller. Aber dann geht die ja nicht. Ne? No? ist ese. Das ist okay. mira, sie ist da. Sie ist Ja, wir haben dann beschlossen. Am nächsten Tag zu einem Elektro zu fahren und dort ähm, alle möglichen LEDs, die in Frage kommen würden, äh, zu kaufen. Und zumindest 70 Stück in großer Stückzahl, dass wir auch mal so ein, so ein kleines Panel hier nachbauen konnten. Und dann, ja, ähm, gab es noch mehr Fotos und Videos von Rosé, was er in der Zwischenzeit in Paraguay gemacht hat. Die zeige ich euch mal kurz. Alle, alle, alle, alle, alle, alle, ne alle, alle, Ja, da haben wir nochmal geguckt, wie es eigentlich aus. Aber so richtig. Ja, Elektroauto. Hm. Da hat er uns dann den richtigen Gedanken eingepflanzt, so wie es aussah. Ja, als wir nachgefragt haben, wie denn das funktionieren soll, ist bei mir hängen geblieben, äh, starten mit einer Batterie, bis es hochfährt und dann läuft es. Ja, ähm, die Konfiguration dessen habe ich mir mal aufgeschrieben, er hat dafür einen 13 kVA äh, Drehstromgenerator genommen, ne, das ist das Ding, das riesengroße 300 Kilo schwere Ding, was er da im Kofferraum hat mit niedriger drehzahl also weniger als 1500 1000 wären perfekt oder 750 je nachdem je geringer desto besser ne? drei phasen 400 volt oder 380 volt sollte das ding ausspucken wir wollten hier bei uns ähm, äh, uns ersparen den anker dieses motors neu wickeln zu müssen und rosé meinte es würde auch so ein, so ein äh, permanent generator funktionieren ne? wie er heutzutage in allen servomotoren eingebaut ist oder die, die, diese neue Generation der Motoren mit diesen Permanentmagneten auf dem Ruder jedenfalls. Das würde besser gehen, ist in Paraguay schwer ranzukommen an die Dinger. Ja, ähm, als Antrieb vorne ähm, vorn drin hat er einen 7,5 kW Dreiphasenmotor, also 10 PS hat das Ding. Und ähm, angetrieben wird dieser große Generator hinten im Kofferraum mit einer umgebauten 1,5 Pferdestärken starken Lichtmaschine. Ja, müsste dann ungefähr 1,1 kW Lichtmaschine sein. Die wird dann als Motor betrieben. Die sollte eine hohe Drehzahl haben. Ne? So mehr als 3000 Umdrehungen haben die meistens ja. Ja, was davon jetzt alles im Einzelnen wie umgebaut werden muss. Ne? Ich glaube, es funktioniert nicht, wenn man die Dinger sich einfach kauft und so zusammensteckt. Da muss noch irgendwie was gemacht werden. Zwecks dem Strom, der entsteht, wenn das Magnetfeld abreißt. Ihr wisst schon, back EMF und solche Späße. Ne? Ja, aber... Das mit dem Elektroauto. In den Gedanken hat er uns da in dem Moment voll eingepflanzt gehabt und da haben wir uns mal auf die Suche gemacht, ob es einen Elektromobilhändler gab. Und wir wurden fündig. Nun sind wir im Paradies. Alles Elektroautos. Wohin das Auge guckt. Das ist so hammerhart. Elektro, Elektro, Elektro. Na Hossa! Na Hossa! Ach du meine Nase! Das ist ja hammerhart. hart. 2 Volt. 2 Volt. und 8 DVD? dvd laufe, ja. Ja. Ja, Mahlzeit, alle miteinander. Lange haben wir uns nicht mehr gemeldet, weil so viel passiert ist. <lacht> es ist wie, wenn Anfang des Jahres irgend so ein Strudel aufgegangen wäre. Und ich bin jetzt nur noch am reagieren. Ja, aber euch mal irgendwie auf dem Laufen zu halten. Ich bin jetzt irgendwie auf die Spur des Elefanten gekommen, so wie es aussieht. <lacht> Dazu aber noch später. Das ist eine Batterie vom Herrn Kamm, dem Solar -Rally weltmeister ja, die hat er uns mitgegeben, ihr seht schon, hier Riesenbeule, da Riesenbeule, hier Riesenbeule. Also im Endeffekt sind vier Zellen von der Batterie komplett im Arsch. Ja, da habe ich dann mit dem Schraubenzieher reingehackt, also richtig Kurzschluss. haben nur zwei Zellen davon funktionieren noch. Und ja, haben wir Alon reingetan. Und, plus das Minus richtig? Doch, funktioniert. Doch, klappt schon also mit schultief geht es trotzdem noch ne aber ist ja nichts neues für dich so ja Jose ist auch am basteln wie ein weltmeister hat mir gestern ja, die schaltung gezeigt wie man mit nur einer einzigen batterie die hoch um ist ähm, das so hinkriegen kann dass die sich selbst bepulst mit den back emf pulsen sich selbst frei zockt sozusagen Und das Projekt ist auch noch nebenbei am Laufen hier. Da gucke ich auch, wie die ich ins O-Werk. Ist echt heftig, auf was da der Rosé gekommen ist. Und zwar geht es darum, hier ist ein normales ähm, Netzteil RMF-Charger und der betreibt jetzt 70 Infrarot-LEDs mit einer bestimmten Wellenlänge. Ich glaube, die haben 850 Nanometer, wenn ich mich nicht irre. muss dann nochmal ganz genau nachfragen. Je auf die Wellenlänge kommt es irgendwie an. Und äh, theoretisch würden die hier, wenn sie alle parallel wären, 1,4 Ampere konsumieren. 1 Ampere konsumieren sie jetzt bei 1,3 Volt. Das habe ich jedenfalls hier vorne an der Stelle gemessen, wo es hier reingeht. Und das wären dann 1,36 Watt. Diese 1,36 Watt, treiben nun hier unten drunter ist ein solarpanel polykristalline solarpanel mit 5 watt und äh, 12 volt nennspannung ne, also so im leerlauf 14 15 volt Ja, daran hängt jetzt wieder ein remf charger der ist hier unten drunter verbaut und der lädt jetzt die 12 volt batterie ne, also es ist ja so dass hier mit 1,36 watt am input leds betrieben werden die komplett lichtgeschützt hier kommt dann eigentlich noch das hier haben wir dann hier immer noch draufgelegt zur richtigen Sicherheit dass wirklich kein Licht von außen mit reinkommen kann ja wirkt es jetzt als Step-Up-Converter und der Step-Up-Converter über ein REMF wieder dass die Batterie auch die Ladung richtig schön aufnimmt haut jetzt die Batterie voll ja da sind wir bei 12,03 bei unter 11 Volt haben wir begonnen es geht definitiv was rein, haben wir gestern schon gemessen, das ist unser Verbraucher, den wir dann nochmal anschließen. Also funktionieren tut äh, der Wirkungsgrad interessiert uns jetzt noch enorm. Weil original angegeben ist ja von den Solarzellenherstellern 20% Wirkungsgrad. Ja, da gucken wir mal, wie am Ende die, die Ergebnisse ausschauen. Die erste Testrunde ist absolviert aufbau war nun folgender gewesen als netzteil remf chart habe ich vorhin schon gesagt der haut jetzt 1 ampere ungefähr auf die ganzen infrarot leds hier drunter und hier vorne, wo die infrarot leds angeschlossen sind da habe ich ein voltmesser hingemacht, das spannungsmeter jetzt ist es abgegangen Dann wieder ran und das sehen wir 1,37 volt sind eigentlich nach ja, nach der Mathematik 1,37 Watt. Und der Messwert von der Batterie war gewesen, dass eine Stunde lang diese Lampe geleuchtet hat mit einem mittleren Wert von 200 Milliampere. Stellt man die zwei Werte jetzt gegenüber, haben wir 4 Wattstunden reingepumpt, ne? 3 Stunden lang dieser 1,3 Watt. Und eine Stunde lang haben wir 2,3 Watt rausgezogen. Und wenn man die zwei Sachen ins Verhältnis setzt und bedenkt, dass so ein Solarpanel eigentlich nur 20% Wirkungsgrad haben soll und bedenkt, dass solche Blei-G-Batterien angegeben sind, dass sie eigentlich nur 60% der Ladung aufnehmen können von dem, was da geliefert wird, dann kommen da schon Haufen Fragezeichen auf, oder? Gleichrichter auf Spanisch? Restificator... Deodor. Deodor. rectificador Gut, festgehalten. Spanisch für Elektriker. <lacht> das nächste Ding steht an, was entstanden ist. muss dazu sagen, José arbeitet ohne Internet. da ist, so wie er uns erzählt hat, nur durch Probieren hinter die Sachen gekommen. Und momentan ist ein super Refresher rausgekommen. Der stellt sogar den Higbedini in den Schatten, so wie ich das sehe. Äh, geht darum, hochohmische Batterien wieder frei zu zocken. Ne, jetzt habe ich mal eine hochohmische Batterie hier dargestellt, die Plusplatten, die Minusplatten. Und so wie ich mir jetzt vorstelle, wie die doppelte Sulfatierung passiert. Ne, der Strom sucht sich ja immer den kürzesten Weg. Also vermute ich mal, dass die Platten im oberen Teil noch funktionsfähig sind. Und im unteren Teil, das was eben ähm, nicht benutzt worden ist, sozusagen dann sulfatiert ist. Ja, und durch die Back-EMF-Pulse, die man eben draufhaut, tut man diese Sulfatschicht hier freizocken, sodass die geladene Platte endlich wirken kann. Ja, das hat zur Folge, wenn man so eine Batterie ähm, unter Last nimmt und unter Last freizockt, dann steigt die Voltzahl peu à peu und die gibt immer mehr Leistung ab. Ja, sieht in erster Linie ja manchmal aus wie eine freie Energiemaschine, weil mehr rauskommt, als man reinsteckt. Aber im Grunde zockt man nur die Platten frei. Und ein Gerät dafür was nicht so laut macht wie der hick Bedini, nicht so dreht und auch viel effektiver ist so wie es aussieht wäre nun dieses teil hier was da sie zusammen gebastelt hat ich habe es ja vorhin schon mal gezeigt da hat es noch ein bisschen mehr geklackert das hier ist ein altes dvd laufwerk wo diese platine hier angeschlossen hat und jetzt lässt er hierüber eigentlich nur so wie ich das momentan kapiert habe die den puls ähm, unterbrechen, mechanisch unterbrechen. Ne? haben wir ja gelernt. Mechanische Unterbrechung bringt viel mehr, als wenn man es mit einem Halbleiter, mit einem Transistor unterbrechen. Und diese Unterbrechung ist jetzt mit dem Mikrowellentrafo gekoppelt. Und hier ist zwar eine Batterie dran, die Batterie betreibt jetzt aber nur den kleinen Motor, der für die Unterbrechung hier zuständig ist. Ne? Also eigentlich ist er vom restlichen System gekoppelt. Und die Pulse, die die Batterie jetzt bekommt, die kreiert die Batterie selber. Ist so ähnlich wie beim akku nur dass beim akku keine Spule mit drin hängt, was den Strom anstauen kann. Deshalb, ähm, der geht natürlich auch, der akku aber das Ding hier, das geht 100 mal schneller. Ne? Also innerhalb von, von 8 Stunden ist da so eine Batterie hier wieder freigezockt, so wie es momentan ausschaut. Ja, bei der ist es gerade so gewesen, die haben wir mit 9,9 Volt rangehangen. War extrem hoch um mich gewesen, Ladegerät rangehangen, sofort auf 15 Volt, eine Last rangehangen, sofort runtergefallen. Ne? Und jetzt ist sie sukzessive von unterlast, Last, ne, wenn man die Hand schließt, ist sie ja unter Last von 7 Volt, jetzt langsam wieder hochgestiegen auf 9,4 Volt. 9,9 Volt war der Wert, den wir am Anfang gehabt haben. Wenn, ich gehe dann mal schlafen, wenn morgen früh in der Batterie hier mehr als 9,9 Volt drin sind, dann müssen wir mal jemand anders engagieren, der hierfür eine Theorie aufstellt, wie das passieren kann. Bis dahin sage ich einfach genial, einfach genial und worauf man alles so kommen kann wenn man selber <lacht> Schritte einfach weitergeht. Das ist schon verblüffend. José. <lacht> okay, okay. Äh, ähm, Transformator, prim Primär, Primarie. Primär. <lacht> Primarie. Pulsador? Ja. Du primär. Du primär. Du primär. Ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ ist. Ja, die Batterie. Das ist der Schalter. Hier? Das ist Sekundär? High Voltage? High, aber High ¿Verdad? Bueno. Eh. ¿Diodo, no? ¿Ya? ¿Rectifica? Eh, ¿Diodo? No, eh, no, diodo normal. ¿Ya, normal? No rectifica. ¿Uno, uno, ¿no? Acá, otro bobina, otro bobinado. ¿Extra? Tres. Tres, tres, tres, tres, tres. ok. Hier buscar wir voltaje que queremos wir ja. wollen. Ah, Rectifier. Und hier ist der Charger. Ja. Pulsing und Charging. Ja. Y cleaner und Charging. Cleaner und Charging. Ah, das ist dann extra. Okay, ponente, okay. Ich kann das machen. We try. It. Este es ist mal, es pulsing, mal Ampere, ja, yeah. para charging, pero charging, mucho pulso y 500, 600 Milliampere, tranquilo, para no desperdiciar la corriente. Entonces rectify y. It's a try here. Yeah. We try. Entonces para mejor funcionar, limpia y carga, El cleaner y charger. Ya. Yeah. Ah, Rosé hat gerade erklärt, äh, zweimal Primary Coil mit, mit der Verschaltung. Das ist die Secondary Coil, die original eben drauf wäre auf dem Mikrowellentrafo. Ja. Ähm, die wird dann auch über eine Diode angeklemmt und dann kommt noch eine dritte Wicklung dazu, ja. die dann über einen Wechsel richtet. Das ist Dioda Rectifier. Ja. Dioda Rectifier ähm, auf die Batterie draufgehauen wird, die dann geladen wird. Das wäre dann der. Der Bereich, wo sie refresht wird und das wäre dann die Spule, die praktisch die Ladung bringen würde. Mal gucken, ob das funktioniert. Das ist schon mal eine Idee. Ja, Der Takt dabei, der ist auch sehr wichtig. Ja, je schneller wir das eingedreht haben, das ist nicht effektiver gelaufen. Nur bei so einer niedrigen Drehzahl, praktisch wenn der Back-EMF-Puls dann genug Zeit hat, zurückzuwirken, ist die Effektivität da. Das wird interessant. Das wird sehr interessant. Oha. Die Uhrzeit sagt jetzt... Also hier 2.35 Uhr, eigentlich 3.35 Uhr. Ne? Die geht eine Stunde zurück. 3.35 Uhr, früh am Morgen, gestartet haben wir den Entladetest 22.34 Uhr. 23.24 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr und eine halbe. Das Sind jetzt genau 5 Stunden. Und geladen hat es von 17.20 Uhr bis 22.34 Uhr. Und das ist jetzt schon eine Nummer. Bis zu 11,8 Volt müssen wir sie entladen lassen, dass wir den Startwert von vorhin haben, bevor wir angefangen haben mit dem Solar-Ding zu laden hier. Und ich gucke an, wir sind immer noch bei 11,98 Volt. Also, ich bleibe jetzt nimmer wach, ich muss hier ins Bett. Das ist crazy. Das ist crazy. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig freuen, so müde bin ich jetzt schon. Heftig. Also, nach, nach, nach was weiß ich, wie viel langer Zeit haben wir Sie entlock, es gibt das geheime schwarze Buch. Oh, das ominöse geheime schwarze Buch. Und in genau. diesem Buch, nein wir machen es nicht auf, stehen all die Geheimnisse. <lacht> Teil davon ist jetzt hier. Wir haben es entlockt, es gibt das geheime schwarze Buch. Ich weiß ja vielleicht warum. <lacht> oh, ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt glauben soll. Ja, Irgendwie habe ich Gänsehaut. Was ist Es steht doch dort. Ja. Genau aus dem Grund. Eigenentladung. Mit Das, das wäre das das wäre das wäre das wäre das wäre das ich kriege kein Wort hier erstmal raus. Ich muss da erstmal drüber nachdenken. Wir müssen erstmal Gegentests machen, bis das Nummer stimmt. <lacht> das ist die Logik. Wir sind ja hier in Deutschland. Es wird hier so lange getestet, bis das Ergebnis stimmt. Bis es mit der Physik übereinstimmt. So, genau, also. Das muss... Nee. <lacht> nee. Nee. Also. SAS kriegt Konsume. Die SAS geht hier die Batterie auf ¿Qué es falso? ¿Qué es falso? ¿Qué es falso? ¿Necesita solo 6 kW para 9W no, para y tiene 18? 18? Así eso es una eficiencia de 300%? Bien eficiencia. Una cosa es falso. Física, matemática o eso. Also nochmal, noch einmal den Test, bitte noch einmal den Test. Ja, wir müssen gegen ja. testen. Bis gleich. Aber zwei, dreimal im Monat ungefähr. Okay, also nee, er hat auch kein Ding. Aber was. dann schon so mal. Ja, ja. Die Batterie ja, Alter. Okay. okay, ja. Ich will mir morale, morale, das ist ja recht im Laden. Ich will mir auch gerne die Wirtschaft groß ist ja. das Ja, ist das? Ist das so? ist das la cosa entiende. Also, es ist schon so, dass er die Batterie, die er hat, ist halbdürsten. Und aus dem Grunde passiert es schon mal, dass er, wenn er länger Licht anhat, dass da eben hier, was weiß ich, die Batterie runter ist und zwei, dreimal im Monat hängt er das Ding dann auch mal ran. Ja. So. Aber den Rest nimmt er das. das, das y tú eso nunca eh, te quieras. igual que está acá va siempre si vamos y no cuando no me están entendiendo dice yo tengo también el inversor a veces cuando voy a usar el inversor conecto este también y fluorescente me aguanta más la batería wenn das nicht konnektiert wird, dann wird das nicht mehr verabschiedet. Ja, weil du willst etwas mehr verabschiedet. Aber wenn es nicht, dann verabschiedet die Inversor und verabschiedet die Inversor. Ja, wenn du nicht mehr verabschiedet hast. Verifizierungstest. Bei unserem ersten Test, wo so viel, in Anführungszeichen, over unity, ich bin mir da immer noch halt sicher, rauskam, ähm, haben wir aus Versehen, Plus und Minus beim RMF-Charger hier, verkehrt herum angeschlossen, keine Sicherung drin gehabt, RMF-Charger kaputt. So, dann habe ich den eigentlich repariert, habe ich die Diode ausgewechselt, die es meiner Meinung nach erwischt hatte. Danach ging fast keine Milliampere mehr rein, also war da noch irgendwas, wo ich das kontrolliert habe, habe ich gesehen, dass da das Beinchen in der Mitte angeknackst gewesen ist. Also jetzt einen komplett neuen RMF-Charger gebaut, der hier unten, drin, hier unten drin ist. Und jetzt verifizieren wir das nochmal mit 5 Volt USB-Netzteil, an remf charger für die infrarot leds und hier diese kleine ich glaube 1,2 amperestunden hat zur batterie die wollen wir jetzt mal laden die ist so eigentlich noch ganz fit aber in der voltzahl bei 9,87 volt so das steckt noch nicht drin und wir nehmen mal jetzt den RMF charger ran mal gucken ob da schon was passiert von der voltzahl her Ansonsten hier oben, das, das wird dann noch alles schön abgedeckt, auf alle Fälle, dass da definitiv kein Licht von dem bombastischen 28 Watt Neonlicht hier einfallen kann. Okay, ja, also immer noch 9,87 Volt, gut, dann wollen wir mal starten. Okay, jetzt haben wir mal... Richtige Daten von der Quelle an, also 6,5 Watt zieht das Ding. Pendelt zwischen 7 Watt und 6,5 Watt hin und her, wenn man fair ist, aber hauptsächlich 6,5 Watt. Wir haben jetzt die optimale Amperezahl für die LEDs eingestellt von 1,4 Ampere, ungefähr 1,4 Ampere. Und ja, die Batterie lädt so vor sich hin, jetzt sind wir schon bei 9,97, aber das Lustige daran ist, ne, hier gehen 1,5. 1,5 Ampere jetzt rein und wenn wir den REMF-Charger auf derselben Einstellung lassen den Relativwert und dann hier rüber gehen tut sich da nicht allzu viel wir müssen jetzt im Minusstrang vom Rmf, da ist gar nichts drin und hier geht auch nichts rein im Plus also das ist schon verblüffend aber die Voltzahl steigt hier peu a peu und wenn man hier mal abklemmt die Leerlaufspannung. Ah, José. Danke. Ja, das ist der richtige. Ausgeleiert. Ja, seht ihr, dass die Voltzahl trotzdem bei normalen 15,6 Volt ist, was das Panel ausspeist. Also das was der EMF hier reinpulst, das kann man mit einem Ampermeter nicht messen. Deshalb warten wir hier dann einfach mal ein paar Stunden ab und dann haben wir ein verlässliches Ergebnis diesbezüglich. Oh, ich bin so gespannt, José. <lacht> great, great and crazy. Ja, mich hat schon gewundert, dass das schon mit remf charger als led treiber so gut funktionierte remf charger ist ja ein ladegerät ne? der, der ist ja kein led treiber ne? das geht so zur not kann man schon ein bisschen regeln aber wenn man die maximale leistung aus den leds rauskriegen will ähm, gibt es da schon bessere treiber dafür ne? also für langzeitbetrieb dass man die led mit ein bisschen geringerer leuchtstärke leuchten lassen kann dass man ein bisschen licht hat geht das einwandfrei aber hier wollen wir ja es Maximalste aus den LEDs rausbekommen, ohne dass er kaputt gehen und dass das LED-Panel, das Solarpanel so viel wie möglich raushaut. Ja, den Test haben wir dann mal laufen lassen und währenddessen hat sich Rosé über den Mikrowellentrafo hergemacht oder besser gesagt über die zwei Mikrowellentrafos. Ähm, so wie ich das verstanden habe, hat er zu Hause aus den Mikrowellentrafos einen ganzen Turm gebastelt und durch sein Wissen über die ganzen Frequenztechniken ähm, gehe ich mal stark davon aus, also so habe ich sie von ihm fast verstanden, ähm, dass er jedes Mal, wenn, wenn dieser Back gmf entsteht, diese, diese restlichen elektromagnetischen Wellen, die sonst noch überall rumwuseln, sozusagen als Staubsauger mitnimmt und so mit reinnimmt ins System und das Ding deshalb mehr Energie rauspoldert, als man da zum Bepulsen davon braucht. Tja, in der kleinen Version, um das überhaupt ansatzweise erstmal nachvollziehen zu können, hat er uns dann das mal nachgebaut. Dazu sind wir zu den Kollegen gefahren, bei denen wir schön flexen konnte, ein bisschen laut machen konnte in der Garage. Und da hat er uns mal gezeigt, wie er die zwei Mikrowellen-Trafos präpariert. Ne, da wird eigentlich nur oben... Also so ein Mikrowellentrafo, da hat er also so eine Deckplatte von, von diesen Blechpaketen, die sind rangeschweißt mit zwei Schweißnähten und die zwei Schweißnähten müssen eigentlich nur aufgemacht werden, dann fällt jetzt der oberste Deckel runter und das muss man mit den zwei Mikrowellentrafos machen, dann kann man die schön Kopf an Kopf sozusagen zu einem großen Trafo machen mit mehreren Wicklungen. Abstandshalter raus machen. Da ah, ja, ist der erste Abstandshalter draußen. Alles klar. Das Teil nochmal zeigen. Also dieser Abstandshalter, wenn der Abstandshalter jetzt draußen ist aus den, aus den ähm, Mikrowellen trafos dann kommen viel mehr Ampere rum, als wenn drin gewesen da wäre ja sozusagen. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist es ja nur für nicht irgendwie wirbelstrom Wirbelstrombegrenzung oder. Stahl, ne, jetzt scheint da irgendwas durchbrochen worden zu sein. Jose hat Moboti H Version 2.0 probiert. Und zum Betreiben des Primärpulses, oder besser gesagt des, des, des kleinen Motors, der den Primärpuls immer kurz schließt, hiervon, brauchen wir ja noch eine kleine Extra-Batterie. Ja, und da hat er jetzt hier die, die Powerbank genommen und als er gestartet hat, hat sie, so wie er gesagt hat, einen Balken gehabt, also war so kurz vorm Zusammenbrechen. Und dann hat er es laufen lassen und heute hat er nicht schlecht geguckt, als er dann nur nochmal geguckt hat, wie viel Ladung dran ist, ja... Und jetzt sind, ohne dass das Ladegerät dran gehabt hat, von Anfang an gleich zwei Balken da. Das heißt, die Pulse, die hier wirken, die immer zu, äh, hin und her pulsen, die wirken auch durch den Motor, durch die Schaltung, die hier den Motor betreiben, zurück auf die Quelle. Und so wie es jetzt aussieht, wird, ich mir das gar nicht zu sagen, die Batterie geladen und die Quellbatterie geladen. Ja, äh, das ist das ja. Schuss. <lacht> Wie kann full äh, äh, da Paraguay. Paraguay. the heart. Ah. <lacht> <lacht> <lacht> ja, immer wieder zwei. Ja, genau. Ich challenge full. Ich kann probieren, wie ich weiß, und immer voll. Ich hab's schon mal. Antes, low, low, low, no charge. Desde la casa. No charge. Da hat man keinen Charger gehabt beim Otmar. Glaub ich, hab ich jetzt verstanden. Ich muss mehr Spanisch lernen. Aber wir haben ja unseren Translator. Ach so, ach so, da hast du es. Okay. Ah, also wir waren vor zwei Wochen das Mal beim. Nee, letzte Woche das Mal beim Charger und da ist das letzte Mal geladen so worden. Einmal und da hat er schon nur einen einzigen Punkt gehabt. Ne? Und jetzt ist er das erste Mal wieder am Ladegerät dran. Und nur allein durch Hin- und Her-Pulsen okay. hier hat es allein einen Punkt mitbekommen. So klingt's. Das Messgerät ist jetzt nicht geeicht, hier oben stand mal Milliampere, seht ihr vielleicht noch, da haben wir einfach den passenden Vorwiderstand reingetan von jetzt 0,04 Ohm und das zeigt das Messgerät jetzt an, also wer Bock hat, kann das ja mal umrechnen, was 0,04 Ohm da in Reihe ausmachen, als Spannungsabfall und hier steigt sie dann langsam. Ja, je langsamer das ist, desto heftiger ja, sind die Pulse. Äh. Ah. Wir müssen uns noch erstmal ein bisschen anfreunden mit dem Gerät. <lacht> äh. Ah ja, okay. So, und jetzt äh, tut Rosé praktisch ähm, das, was da an Überschuss noch generiert wird, zurück auf den Lithium-Akku hauen. Und, okay, sieh Und es lädt. steht aber es reicht ja schon Ah jetzt jetzt alles klar immer noch voller Ladebalken. Ah, dann, dann hat es abgeschaltet alles klar wenn der volle ja, eine volle batterie hast dann will er natürlich nicht laden wir wollten zumachen dass er einmal voll geladen wird und dann immer voll bleibt und wenn es jetzt noch mehr geladen wird geht hier der selbst Selbstabschaltung vom Ladegerät rein und schaltet es dann weg sozusagen also müssen wir den jetzt erstmal ein bisschen laden lassen ein bisschen, a little bit discharge, and then, and then, and, ja, and then on. und dann kann man es endlich wieder laden, ne? also, also, jetzt schon in dem Betrieb hat so viel generiert, dadurch, dass, tja, das Ding hier eigentlich zu viel abbekommen hat. und, ah, Grace ist da, ah, mucho, mucho, ja, si, großartig. Das erste Problem war gewesen, wir wollten dann also dieser, dieser normale Kontakt von diesem DVD-Laufwerk, was immer schaltet, das zu klein, der nüttelt irgendwann aus. Ne? Da kann man keinen Langzeitbetrieb damit machen. Nächstes Projekt war gewesen, das mit einem Relais zu machen. Relais hat dann zu kleine Kontaktfläche, da haben wir dann die Pulse nicht auf die Batterie drauf bekommen. Und jetzt machen wir es wieder Mechanica. Richtig mechanisch, mit einem mechanischen Schalter. Ja, Dank Henry, der hat uns zwei so Schalter mitgebracht von der Schule, als Schrott. Das sind jetzt genau die, die passen würden. Höchstwahrscheinlich. Ah oh ja. ja. Alles in Wellen. Kurzzeitig haben wir schon gedacht, äh Mist, wird nichts, weil wir die Pulse hier aus dem System nicht rauskriegen. Über die Drähte und alles. Aber jetzt geht es wieder bergauf. Aber jetzt geht es auch richtig höher. Mhm. Und hier der kleine. Der blitzt so schön vor sich hin. Ja. Sieh. Poco porque este recibe todo el impacto de este. Okay. Este. Battery okay. receiver impact de ese. Por eso no mucho electricity ahí. Porque. All into Batterie, All into Batterie, in Ja. Die ganze Batterie, so geht jetzt, so wie ich das verstanden ja. habe, in die Batterie. Deshalb klackt das nochmal so sehr. Ja. Ah, und hier sieht man die Pulse. Cool. Alles klar. Und so tut er sich jetzt rhythmisch voll atmen. Ja, <lacht> ah, das ist so heftig. Live dabei. Batterie Charger E-Cleaner, eine Cleaner E-Charger. E ja. <lacht> Tja, da lassen wir es mal ein bisschen rödeln. Mal gucken. Ja, aber sieht eigentlich gut aus vom Schalter her. Der, würde, der müsste eigentlich schon eine ganze Zeit lang halten, so wie er jetzt pulst. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Darf man halt nicht im Leerlauf so lang laufen lassen. Das ist wahrscheinlich dann die Sache, wie beim Schultiefen bei den anderen Sachen. Aber die wollen Last haben. Da muss man Last anklemmen, dass es richtig geht. Muss endlich mal am Licht angucken, das Mopoti H. Ja. Nachdem mir José gestern erklärt hat, wie das mit den ganzen Trafos funktioniert, dass es darauf ankommt, wenn man jetzt zwei Mikrowellen-Trafos übereinander baut, da wird die Hochspannungswicklung mit, der, ähm, mit dem dicken Kabel, was da dazwischen ist, in Reihe verbunden. Dann geht es nochmal auf die nee, warte mal, Primär, das ist die Dodal-Dicke, das ist dann das Sekundär und dann geht es wieder weiter. Das wird alles eigentlich in Reihe miteinander verbunden, bis auf die zwei, die werden parallel verbunden. Und dann wirkt so, dass, dass man oben ein Feld hat, ein Nordpolfeld und unten ein Nordpolfeld und ein Plusfeld, was das dann alles zusammendrückt. Dass da praktisch von unten und von oben die Magnetfelder das Ganze irgendwie schützen, dass die Energie irgendwie drin bleibt und... Von dem Drahtdurchmesser her, ne, wenn man hier dünnen Draht mit dicken Draht in Reihe schaltet, dann wieder dünnen Draht, dann wieder dicken Draht, das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Ne? Hier Expansion, Implosion, Explosion, Implosion und so weiter und so fort. Na gut, wie auch immer, jedenfalls haben wir über die letzte Nacht diese Batterie geladen, die war bei 12,43 Volt, 2.43 Volt. Sie und ähm, heute ist sie bei on, noch bei 1273, aber wir laden ja jetzt auch schon. Also bei 1279 war sie dann heute gewesen. Von 1243 auf 1273 über Nacht mit dem Mopoti H geladen wurden. Und die eine Primärseite dieser Wicklung, dieser Hochspannungswicklung, wird mit diesem Akku betrieben. Ja, also, Normal step up konvertermäßig mäßig nehmen wir das als Quelle auf dem Trafo drauf. Trafo das dann auf die Batterie. So und jetzt wollen wir gucken. Ähm, jetzt wollen wir praktisch mit der Batterie über einen kleinen äh, USB-Konverter diese Batterie, die wir zum Aufladen für die Batterie genommen haben, wieder zurückladen. Ja, dann wollen wir gucken, ob wir dann hier bei mehr als 12,43 Volt sind, bis die hier voll ist. Wir werden sehen. Wenn das hier überhaupt funktioniert, ich weiß nicht, funktioniert es, Rossi? Funktione? Kabel. Ah, Kabel, Kontakte? Okay, dann brauchen wir ein anderes Kabel. Moment. wir sind noch mal auf dem weg zum elefantenmann diesmal mit noch ein paar remf chargern für seine solarzellen und einer eigentlich defekten batterie wo eine zelle kaputt gewesen ist die haben wir kurz geschlossen solcher, solcher Edelstahlschwamm zum aufwaschen klappt da ganz gut ne? dass man den die zelle reinstopft, die kurz geschlossen werden soll und dann funktionieren die anderen zellen alle einwandfrei mit ihren ampere was wir brauchen Na, mal gucken ob er da ist Okay. Solar Rally Weltmeister 2010, ne, stand hier auf dem Auto drauf. Ja, ein bisschen früher so, das war, schon, das war schon, irgendwas um die 93. So. Ah, ja, ja. na jedenfalls einen Weltmeister haben wir hier. So, so sieht's aus, ja. Und, ja, ja ähm, dem Herrn Kamm haben wir so einen REMF Charger eben gegeben. Und der Erfahrungsbericht dazu ist positiv, sehr positiv. Ja, also ich habe ein paar Batterien, die nicht mehr wollten, wieder zum Leben erweckt und äh... Ich bin hoffnungsvoll, dass ich auch noch ein paar weitere wieder hochkriege. Ja. Das klingt doch super. Wunderbar, vielen okay. Dank Herr Kamm. José und ich unterwegs im Auenland. Hallo. <lacht> Original Auenland. Oh Mann, ich kann euch sagen. Wir sind jetzt auf den letzten Metern, hier auf, auf diesem kleinen schmalen Weg. Bis hier hoch geht es dann noch. Wir haben es fast geschafft. Es geht weiter. Wir haben, wir haben die Fackel entzündet. Auf dem Berg vom Auenwald heißt es direkt. Aber für mich ist es immer noch das Auenland. So, haben wir es drauf. Ne? So, ein kleiner Meilenstein ist wieder geschehen. Die Infrarotdioden, die wir jetzt hier verbaut haben. Das sind leider nicht die richtigen. Die leuchten nämlich, wenn man sie anschaltet, rot. Das sieht man mit bloßem Auge, dass sie rot leuchten. Und das dürfen sie nicht. Jetzt hat sich Rosé nochmal die Diode angeguckt aus der Fernbedienung, wie es sein muss. Hier, also durch die Kamera, seht ihr das jetzt violett leuchten. Das sieht man mit bloßem Auge nicht. Und das sind die Dioden, die jetzt hier eingebaut worden sind. Also auch die leuchten ähm, violett. Und wie ihr seht, ist hier in der LED das, was da groß ist, ist hier der Plus. Ne? Und die LED, die es sein muss, da ist das, was hier groß ist, eigentlich klein. Und das, ist dann, das wäre dann die Diode hier. Und die ist original aus der... Äh, die, die muss man dann nämlich andersrum anklemmen. Ja, da ist das Positive auf der anderen Seite. Und das hier wären dann die richtigen Dioden. Und die müsste man dann... Ja, die müsste man dann mal finden. Und da sieht man auch mit dem bloßen Auge nicht, dass sie rot sind. Also mit dem bloßen Auge, wenn man drauf guckt, sieht man da überhaupt gar nichts. Sieht man jetzt nur durch die Kamera hier. Dieses Violette. Sehr gut, jetzt wissen wir erstmal schon, welchen Dioden es sein müssen. Ne? Sag mal, wisst ihr das, warum da manchmal positiv aufs Kleine gemacht wird und manchmal äh, positiv aufs Große gemacht wird? Ist es bei den Dioden auch so, dass es da PNP und NPN Dioden gibt? Ja, wäre cool, wenn ihr da mal einen Kommentar hinterlassen würdet. Na dann ihr zwei acht Jahre alten Tiere, wirklich acht Jahre seid ihr schon, ne? Stupsi und Quiqui, ne? Quichi, Quichi, glaube ich. Quichi und Stupsi. War schön bei euch gewesen. Bis zum nächsten Mal dann. Heute Weil! Irgendwie das, sind Hinweise. Für mich sehe ich, das ist das, das irgendwas mal, das wir uns mal übersehen. Ja. Und schon war der Monat rum gewesen. José ist jetzt wieder in Paraguay und baut weiter. Er hat, so wie er uns gesagt hat, bevor er nach Deutschland gekommen ist, seinen ähm, Job da unten an Nagel gehangen und wollte das, was er jetzt eigentlich macht, professionell weitermachen. Er hat mir dann ähm, vor kurzem erst noch das Video hier geschickt, da musste ich echt schmunzeln. original y ese ya no original. Transformator, da ist nur ein Buchstabe getauscht worden ne? und das Ding funktioniert auch natürlich. Und an den Transformatoren, ja, da hat mir auch öfters gesagt, dass es, dass da wohl der Schlüssel zu suchen wäre bei dem ganzen Ding. Tja, am liebsten würde ich so schnell wie möglich da runter nach Paraguay und mir das alles live mal angucken, wie das alles gemacht worden ist. Tja, haben wir jetzt eigentlich alles gesagt, ist jetzt eigentlich alles Breni? also das Solarpanel Test, das äh, müssen wir mal noch noch mal verifizieren mit den richtigen LEDs, mit einem richtigen LED Treiber. Das zweite Ding mit dem Mikrowellentrafo. Ja, auf der anderen Seite habe ich dann neulich eine E-Mail bekommen von einem Wolfgang, der mir danach gelegt hat, dass ähm, abrupt abreißende Ströme... <lacht> bei äh, irgendwelchen Kernen, die nicht geschlossen wären, wohl schädlich sind für Mensch, Tier, Natur und so weiter und so fort. Da muss ich jetzt mal sagen, mache ich mir beim Rosé weniger Gedanken. Der hat ähm, mit seiner Partnerin den perfekten Partner gefunden, glaube ich. Äh, die, Sie ist nämlich äh, eine Doktorin in Biomechanik. Ne? Also ich glaube, die sind da das perfekte Team, wenn es darum geht, das Bestmöglichste aus der neuen Technik damit rauszuholen und ja, mal schauen, ob wir demnächst ein paar Einblicke darüber bekommen. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank Rosé, vielen Dank an alle, die es möglich gemacht haben, dass Rosé herkommen konnte und ja, euch, dass ihr so lange ausgehalten habt, dieses lange Video zu gucken. Bis später dann, Ahoi!